Einmischung für mich bedeutet heute, in Zeiten, in denen ähm, die Debattenkultur zunehmend verengt wird einerseits, zunehmend polarisiert ist andererseits, zunehmend auch von Hass und Gewalt durchzogen ist, ähm, dem zu widersprechen, eine andere Stimmen zu Gehör zu bringen, Stimmen, die selten, beispielsweise in den Talkshows, die ja mittlerweile als äh, Öffentlichkeit per se gelten ähm, und dort in der Regel nicht vertreten sind, feministische Stimmen, queere Stimmen, Stimmen von Mag anderen Marginalisierten, von People of Color und anderen, ähm, die hörbarer zu machen und dafür daran zu arbeiten, an einer Gesellschaft, in der mehr Vielfalt Vorkommt, in der Diversität, Differenz, Unterschiedlichkeit nicht als Bedrohung wahrgenommen wird, sondern als etwas, was die Welt bereichert und vielfältiger macht.